Wichtig ist, dass der Knall jetzt nicht die ganze Festung auffiegt. Dafür haben wir den Silenzium. Ja, ich weiß das, ja. Ich würfel einfach mal den Schaden. Das sind 21 ins Auge. Äh, heißt äh, Wunschwelle minus 2. Ist aber wegen dem Bolz sowieso. Warte mal, warte mal, ich kann ja vorziehen, ne? Du bist auf der 19, ich bin auf der 21. So, ja klar, kannst du vorziehen Und du hast es ja auch. Du hast ja gehandelt, oder nicht? Ja... ja wegen dem Silenzium gebe ich dir die eine Kampfrunde. In 21, ich muss gerade gucken, was er für eine Konstitution hat. 23. Konstitution 23, das ist eine Wunde. Aber ins Auge, ne? Macht das nicht eine automatische Runde mit extra? Wichtig, das zählt wie ein gezielter Stich, sofern ist eine Runde verursacht, macht es eine, eine zweite automatisch. Dann zweite. Das sind zwei Wunden am Kopf. Was macht zwei ja, Wunden am Kopf? Ja, 2W6 äh, Bonusschaden und 2W6 Initiativeverlust. Okay, cool. das ist natürlich wichtig. So, 6 äh, nehmen wir einfach mal als Bonusschaden, weil ich das als erstes gesagt habe. Ja. Und 7 äh, Initiative 22 Verlust. 20 sind 14. Er bekommt noch Minus auf Klugheit, Intuition und so, aber das ist irrelevant. Äh, Bonusschaden gibt es nicht. Ähm, ab der zweiten Wunde auf Kopf 2W6. Hm. Welcher Tabelle bist du? Weil meine sagt dritte Wunde 2W6. WDS 107. Uh, ist das, Was also das er aber kriegt, die ist die, die minus 2w6ne zwei zweimal und er verliert noch 2 Punkte in die Basis, das ist zusätzlich. Okay, so war, so war das, okay. Außerdem dann verliert er 2 Punkte Klugheit zweimal, also 4 Punkte. Ich weiß nicht, ob ihn das unter 0 drückt, vermutlich nicht. Äh, dann Klugheit sind's? von ihm wurden wir 1. Bam bam bam bam bam. Kondrigs Leibwächter. Ja, okay. Also nicht um. Ja, dann bekommt um. er keine 6 als Bonusschaden, sondern verliert einfach 13 Initiative an einem Punkt. Und äh, dann noch plus 2 pro Wunde, ne? Richtig, nochmal 4 extra. Also so, er verliert er insgesamt 17. Er hat ja 21. Er verliert 4 wie 6, in plus 4. Äh, achso, ich dachte du hast ihn schon runter, runtergestellt auf 8. Äh, 13 äh, plus 4 sind 17. 17, das heißt er ist auf der 4. Kann ich mir umwandeln, hey! Wenn ich jetzt Wieso? noch einer blitzen könnte. 21, 21 minus 7 sind 14, minus 6 sind 8. Und also dann das minus, was? Minus 7 und dann minus 10. Mit äh, pro, pro Wunde bekommst äh, du 2 W6 am Kopf. Das ja. heißt, erste Wunde und zweite sind 4 okay, W6. Dann und dann pro noch Wunde nochmal noch minus 2. Genau. Dann hat er aber immer noch... Zwei Aktionen. Eine Aktion. Eine? Na, er hat, er zwei. hat beide Aktionen und kann sie beide benutzen. Zwei er darf Aktionen. noch nicht mehr umwandeln. Richtig, Nachdem richtig. ich geschossen habe, hat er beide Aktionen ja. Er macht den Aber, ich kann sagen, jetzt kann er auf Fall mal vorziehen und gegenstürmen. Sturmangriff auf der 4. Also, ich bin ja vor ihm dran. Ja. Gegensturmangriff? Komm, gib dann. Ich habe, glaube ich, nicht mal Sturmangriff. Warte mal. Sturmangriff kannst du immer machen, nimmst du noch weißt, also, wenn du hast noch... der du, dass du keinen machen. Sturmangriff hast. Du der kostet 50 AP. Ich, ich hab Sturmangriff. Komm, ich stürm dagegen, Gucken wir mal, mal, was passiert. Gegen ihn, komm, der hat eine Parade von zwei oder so. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist erste Mal, dass ich den Charakter Sturmangriff einsetzt Aber Ich hüffle einfach mal eine Attacke <lacht> und dann könnt ihr mir schon sagen, was passiert. Ich klettere auch mal hoch. Mhm. Das Problem ist, er hat einen Sturmangriff angesagt, das heißt, ich kann ihn nicht mehr abbrechen. Irgendwann geht nicht. Komm, cool, das ist ein Treffer. So, du machst deinen Schaden plus 4 plus deine halbe Geschwindigkeit, was äh, bei dir 9... Wie ist das, deine Gewandtheit? Meine Gewandtheit ist 15 und ich krieg plus GS, weil ich größer bin. Was bei dir also 9 minus deine Behinderung wären? 9 minus meine Behinderung, meine Behinderung ist ähm, 1. Also deinen Schaden plus 8 Schaden. dann, gib ihm. Mein Schaden plus 8. Achso, und das sind 28. Uh. 28? Das Ins rechte Bein. Nochmal zwei Wunden. Das hat schon mehr als einen auf dem Bretter gelegt. Da war irgendwann 100 noch was LDP, oder? Nee, hat ja. er nicht. Also ist ein Schwarzoger, diesen kleinen. ja, das ist ein Schwarzoger. Äh, der hat noch, noch ist er nicht tot, aber er hat zwei Wunden im Kopf und zwei Wunden im Bein. Und ich würfel jetzt tatsächlich auch nochmal eine Sinch, eine Selbstbeherrschungsprobe. Mit jedem anderen Ergebnis hätte er das geschafft, aber so. Ja, ich weiß nicht, aber mit jedem anderen, weil er hat ja Punkte verloren. Ja, beschreibt, beschreibt, was er mit dem macht. Jo, Diamantes fangen an. Ich glaube, du hast das hier gerissen. Ja, äh, Diamantes. Äh, hängt sich über den Rand, lässt seinen drei Beinen auf den Boden gleiten und nimmt mit dem Schwarzoger Augenkontakt auf, der ihn im selben Augenblick gesehen hat, beißt die Zähne zusammen auf äh, die äh, Zigarre und nimmt sich die Augenblick, äh, Blicke zu zielen, während der Schwarzoger mit seiner mächtigen Keule einen Schädel in seine Richtung äh, Dürft. Dieser zerplatzt kurz auf dem Boden gegen seine Rüstung, macht nicht besonders viel Schaden, außer einen kleinen Splitter zuzufügen. Und äh, dann äh, ist es an Diamantes Zeit zu grinsen und auf den Abzug seiner Abalone zu drücken. Und äh, wie er es sich vorgestellt hat, äh, saust der Fall durch die Luft und trifft dem Schwarzoger im rechten Auge und nimmt ihn damit 50% seines Sichtbereich, äh, Sichtbereiches welcher darauf wütend wird und im baschen Wahn auf Diamantes zustürmt. Dort kann aber dann Rafim intervenieren. Bitte. Jo, ja, ich stürme natürlich nach vorne. Ich habe mich schon die ganze Reise gefreut auf diesen Kampf. Es ist ein einziger guter Treffer am rechten Bein und der Ober fällt einfach zur Seite. Und ich schaue ein bisschen enttäuscht in Richtung meiner Kameraden und in Richtung des Ogers. Sulamin zuckt die Achseln in der stille Bubble So, war's das? Eventilio hockt noch in Deckung und schaut hinauf. Hast das? Ich ramme meinen Beil aus dem Oger in den Kopf und sehe dabei sehr traurig aus. Bitte mal an das Loch und helfe Serpentidio hochzuklettern. Ja, ihr ja, danke sehr. Ich möchte ähm, Diamantis auf Attack sagen. Du hast das ganze Ding hier versaut. Ich habe auch mehr erwartet. Ich hatte mich so gefreut. Es ist noch nicht vorbei. Wir müssen mehr von denen sein. Du merkst, wie ein Diamant ist, die eine obszöne Gene entgegenwirft. <lacht> nee, Raphim, Diamant ist eine obszöne Gene entgegenwirft. Ich möchte versuchen, meinen Bären daraus zu hieven oder mit meinen Bären daraus zu helfen. Bekommt mir ja, das gut, hin? die kann gut klettern. So oh, ist ja nur zwei Meter, stellt sich auf die Hinterbeine, zieht sich mit den Vorderbeinen hoch und äh, ja, so also könnt ihr dann gemeinsam aus diesem Loch herausklettern. Und äh, putzt euch den Staub und auch die, ja, die, die restlichen Unmetallflirrungen äh, äh, von, von irgendwelchen ja, Gesteinstäuben ab und äh, könnt euch dann oben sehen. Wie gesagt, äh, das hier war der Ausgang. Sicherlich dann äh, das Ding, wo der Andergaster äh, sich rausquetschen konnte durch den kleinen, feinen Spalt. Vielleicht hat es äh, nur deswegen, weil er keine Gliedmaße hat, geschafft, sich da durchzupressen oder so. Oder er hat sie dabei verloren, ihr wisst es nicht genau. Aber äh, alleine der erste Raum, den ihr euch hier äh, seht und auch das, was Rafim äh, gesehen hat, dass der Schwarzoger noch am Leben war, dass man hier so eine Art Sport betreibt, vielleicht immer ähnlich mit äh, menschlichen Schädeln, die dann äh, mit seinem Streitkolben durch, die, äh, durch diesen Raum katapultiert werden und dann zerbrechen. Das ist einfach unmenschlich, wie hier äh, vorgegangen worden ist. Aber es sind ja auch keine Menschen, die dann hier die Bewacher spielen. Zumindest soll es hier wohl auch noch Piraten geben, aber äh, zumindest äh, Gondrix Schwarzoger äh, sind wohl hier vorherrschend und üben hier mächtig Druck aus. Ihr könnt äh, zur Rechten noch erkennen, äh, einen Lagerraum oder so etwas, wo aber auch äh, niemand gerade eingesperrt ist. Nur viele weitere Skelette, die da entleibt worden sind. Äh, noch ein großes Schlachtermesser, mit dem man wohl die Haut abgezogen hat, um dann die restlichen Sachen dann zu verwerten, also zu essen. Und das könnt ihr dann auch an dem Gürtel des Schwarzogers erkennen. Da wohl einige Knochen herumbaumeln baumeln oder äh, ja, Hautstückchen, die dann die dann getrocknet worden sind, damit man sie sich später reinschieben kann. Ähm, und auch sein, sein fetter Wanst zeugt davon, dass man ja wohl nicht wenig zu essen hatte. Ich schnupper mal an dem, in der Nähe von dem Schwarzoger, Riecht der? Stinkt er so wie deine Verwandten aus dem Festland? Ähm... Nicht so talgig, nicht so nach Waffenfett, möchtest du meinen. Ähm, er stinkt mehr nach, nach Blut. Hm. Ein interessantes Studienobjekt. Leider haben wir keine Zeit, um ihn genauer zu untersuchen. Ja, du merkst, wie Rafim auf deinen Mund zeigt, der dann auf der Tag sagt, wir hören dich nicht. Ah, ich lasse mal den Zauber fallen. So also, ist es, glaube ich, besser für alle. Neue, das ist jetzt deine Interpretation. Poltex hätte davon selbst dran gedacht. Ja. Nicht aus der Gefahr raus. Aber da drüben scheint es weiter zu gehen. Treppe hinauf. In der Mitte der Anlage soll sich der Wachraum befinden. Wir müssen jetzt im Süden sein und wir versuchen es zuerst auf der Ostseite. Aber wahrscheinlich werden wir an diesem Wachraum vorbeikommen. Trägt der Schwarzoge irgendwelche Schlüssel oder ähnliches bei sich? Ja, ein Gürtel, ein Schlüsselbund. Ha, wunderbar. Hat er sonst noch irgendwas, was ich für nützlich finde? Oder nur menschliches Fleisch und Schädel? Also ja, genau. Menschliches Fleisch und diesen, diesen ähm, Schlüsselbund. Ähm, da sind wohl auch einige abgebrochen. Oh, aber zwei, drei funktionieren da sicherlich noch. Und... Nee, sonst nichts weiter. Naja, nee, soll ich weiter vorgehen oder möchte jemand anders? Also, ich... Aber seitdem dieser tot ist dieses Bild im Kopf von äh, seinem abgetrennten Schädel, den wir hier auf einem Pfahl direkt vom Gefängnis aufstellen können. Was haltet ihr davon? Haben wir dafür Zeit? Ja, ich würde auch erstmal sagen, wir sollten erstmal die retten, die vielleicht gerade noch gefressen werden. Ach, Spaßverderber. Aber gut, verstehe ich. Naja, dann gehe ich mit Mira weiter vor, wenn niemand anders möchte. Ja, Diamantus hat währenddessen, äh, während er gesprochen hat, war er schon fleißig dabei, seine Abalone neu zu laden. Und äh, dann einige Augenblicke später, als ja neues äh, Pießpulver im Lauf sich befindet und ein neuer Bolzen eingesetzt ist, auch hinterher. Also, hier hinauf, wir sollten uns wieder, auch wenn das Silenzium nicht mehr, äh, der stille Zauber nicht mehr wirkt, äh, sollten wir uns auf Attack unterhalten. Wir wissen nicht, um wo hier noch jemand lauert, um welcher Ecke? Ihr könnt ja. die Treppe nach oben gehen und äh, seht dann vor euch einen langen Gang, der nach, ihr würdet meinen, sicherlich 20, 30 Schritt äh, einmal abbiegt und einen weiteren langen Gang gibt. Ihr könnt Schritte hören, die weit entfernt sind, äh, leise Unterhaltung und wimmern aus der einen oder anderen Zelle, die dann links oder rechts abzweigt unregelmäßig. Diese Räume oder mit Gitterzellen wahrscheinlich haben die Sichtlöcher in Kopfhöhe oder haben die haben die Hauptsichtlöcher? Die sind komplett mit Eisenstäben beziehungsweise eine Eisen Eisenstabtür. Also die, da kannst du komplett durchgucken. Also auch wenn Ach, du cool. dann vorbeigehst, dann wird man dich draußen auf dem Gang sehen. Und äh, ja, wenn du reinblickst in die ein oder andere Zelle, aus der dann das Wimmern dringt, siehst du Sklaven oder Mittelreicher, verschiedene Hautfarbe, Tulamiden, äh, Seefahrer, bittergegerbtes Gesicht. Ja, verschiedenste Menschen, verschiedenste Herkunft, verschiedenstes Alter, äh, Männer, Frauen. Aber ich Kinder siehst du hier nicht? Ähm, alles wohl irgendwie im, im Alter 17 und mehr. Aber vermutlich einfacher Herkunft, also keine Adligen etc. Also das kannst du ihnen jetzt so an der Kleidung nicht abse absehen, dieses halt zerrissen, ähm, du würdest auf Seefahrer schätzen. Na oh gut, Leute, hier ist wohl nichts mehr zu holen. Vielleicht auf dem Rückweg können wir befreien. Lass uns raus. Wir sollten sie jetzt rauslassen, sonst werden sie uns verraten. Aber die dann, auf Aber dann und machen sie Krach und die warten und so, so, so, oder so wahrscheinlich. Sollen den Weg zurückfinden, den wir gegangen sind, zum Tunnel. Wir haben nichts getan. Das wissen wir. Seid still, sonst Wie werden wir die, alle was? sterben. Ich wollte gerade sagen, ich möchte Menschen kennen. Das wird auf dich wirklich nichts getan. Bei Zulamin geht es nicht darum, ob sie dass sie ihn glaubt, es geht darum, dass der Mensch keinen Lärm macht. 18er ist würde ich schaffen. Auch dafür haben wir schnellere Methoden. Also Hier ist ganz egal, die ob die sind, schuldig sind oder nicht. Die sind der Meinung, sie haben nichts getan. Ähm die, sind, die sind davon fest überzeugt, dass die nichts getan haben. Naja, also, die wirken ganz glaubwürdig. Diamantes, würdet ihr die, die eben die Türen öffnen und die da hinten zu der Tür, äh, zu dem Gang führen, dann warten wir. Alles klar, gib mir den Schlüssel. Ich reiche ihm den Schlüssel in der Hoffnung, dass die Schlüssel, die noch in Ordnung sind, auch tatsächlich die sind, die wir brauchen. Ach, ja, ich es sind ja nur noch zwei, drei Schlüssel, die du da benutzen kannst, aber die sind tatsächlich wohl in diesem Gang allesamt gleich. Also unterscheiden sich an den Zellen nicht. Das heißt, mit einem Schlüssel bekommt ihr dann, wenn ihr den richtigen rausgefunden habt, auch all die Zellentüren auf. Und dann seine Schlösser vom billigsten Anbieter machen lässt. Dann da saßen im Augenblick, bis Diamantus äh, da zwei, drei, äh, alle drei Schlüssel vielleicht durchprobieren musste, äh, bis dann endlich ein Schlüssel im Schloss knackt und für die Gefangenen ein Erleichtern, äh, das erleichterndste Geräusch überhaupt zu hören ist, und zwar die Zellentür, die sich öffnet. Ab oh, Tag, Gut, seid leise, es ist es noch nicht vorbei. Linksrum, den Gang, den wir gegangen sind. Einfach hinterher, dort findet ihr einen Tunnel. Da geht's raus, ihr werdet erwartet. Da geht's nicht raus, die ist versperrt. Gondrig hat ihn versperrt. Jetzt nicht mehr. Wir sind durch Reingekommen, der Tunnel ist frei, wenn ihr keine Zeit verliert. Und macht vielleicht keine plötzlichen Bewegungen. Und hm? no. vor allen Dingen seid leise. Ja, verdammt nochmal, Schnauze halten, das ist das Wichtigste. Auf der anderen Seite kommen die dann alle raus und die schwarzen Köche setzen den erst noch paranoiderweise in ambros zwischen die Rippen. No. Ich sehe es kommen. äh no. hey, da kommt einer, das ist unsere. Nee, ich glaube nicht, das schießt. Wir hätten vielleicht ein Zeichen abmachen. sollen. Es, ja, es wurde ja gesagt, dass sie die äh, Leute befreien wollt. Ähm, ja, und während ihr dann äh, den einen oder anderen rausholt, könnt ihr äh, sehen und hören, dass die Schritte näher kommen und dann zwei Fackeln um eine der Ecke biegen. Ähm, zwei Piraten bleiben da stehen. Hey, Rostak! Das ist nicht Rostak. Wer seid ihr denn? Sturmangriff. Wie würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, dass wir uns verlaufen haben? Also, Sturmangriff. In dem Moment, wo 18, ich die um die Ecke kommen. 18 Meter. Schaffte. Schaff ich. Ja. Ich schließe mich an. <lacht> Zwei Sturmangriffe? Ja. Gut. Ich bleib hier stehen, mir geht's gut. Äh, ja, aufgrund der Besch Säbel an der Seite. Und... Fackel in der Hand. Wenn die keinen Schnellziehen haben, sind sie jetzt erledigt. Ja, mit Fackel kannst du ja parieren. Improvisierte mit der Improvisierte, die haben bestimmt Hiebwaffen auf 4 oder so. Aber die haben Impro <lacht> also improvisierte Waffen, haben die. Ja, das, das macht, das rein macht rein. aber nur, dass ich keine Abzüge kriege. Die Frage ist, ist wie hoch haben sie Hiebwaffen? Dann packen sie Hiebwaffen. Sind Piraten mit Raufen. Du kannst mit also ja, Hiebwaffen. Ja, ja, doch, doch. stimmt, Hiebwaffen, nicht Raufen. du hast recht. Äh, Sturmangriff. Los. Plus acht 4 davon sind der Sturmangriff. Oh. Guter Einsatz für ein Schiff, oder? Ein bisschen früh, aber. Die ganzen ah. ist eh egal, weil die schreien eh. Also ob du den jetzt triffst oder nicht, ne, ist wurscht. Ja okay, dann nicht. Okay, dann kein Schicksalspunkt, dann kriegst du jetzt... Mit der Schulter vorne rein. Er kann ich, nicht. Ja okay, ich kann mit der Fackel Passierschlagen. Ja, dann bekommst du jetzt mit der Fackel eins in, ins Gesicht. Ich glaube es ist 1W6 plus 1 Feuerschaden. Trifft oder? er nicht, trifft er nicht, trifft er nicht. Weil passierschaden weil schwert um 10. Er schwert um irgendwie 8, weil 4 für Kampfreflexe ja, und... Ja, ja, Blindkampf. Ja, okay. Ah, Blindkampf? Blindkampf macht die plus 10. Das sind nochmal zwei Punkte drauf. Genau. Genau. Perfekt, ja. Ich bin oh. auch schwerer zu treffen, wenn ich Blindkampf Du stolperst über den, über den Stein, fällt ihm fast in die Arme. Er versucht mit seiner Fackel, die, die brennt noch dir zu schlagen, kannst du unterwegs wegtauchen. Uh, riechst dann wohl seinen Angstschweiß, der in seiner, in seiner uh, Lederkluft noch hängen geblieben ist. Stößt dich dann selber wieder so ein bisschen ab, sodass du auf äh, Abstand zu ihm kommst, auch und auf, auf äh, Säbelreichweite. Äh, währenddessen kannst du sehen, wie der Kopf des anderen Piraten, Rafim war mal Schaden. Ja, warte. 22 plus Single, ich glaube 30 diesmal. Ja. Das ist dein... dein mein Pylos. Äh, ja, der Kopf des anderen Piraten wird äh, mit einem wuchtigen Hieb äh, vom körper getrennt der einfach nur nach unten sackt. Ähm, du kannst doch in diesen, in diesen augen die überraschung erkennen äh, ohne einen schrei äh, sackt der rest dann zusammen nur der andere lebt noch und der fängt jetzt auch an zu schreien okay, ich möchte auf meine nächste Inni phase warten ja, sagen, wie viel, wie viel Inni hätten die gehört hätte man einen sauber vorschieben können mit dem äh, 12, warum stehe ich auf der 20? Schuh, weg damit, weg damit. Mit der 12, die ich habe. Uh, Piraten, ich muss gerade mal schauen, haben die noch irgendwelche anderen Werte? werden wahrscheinlich sowas wie eine INI von 15 haben, aber eine freie Aktion. Hilfe kann er immer machen. Und Zulamin ist mit dem Sturmangriff auf ihn zu, das heißt, er kann jetzt uh, seine Waffe ziehen. Er lässt die Fackel fallen, zieht seine Waffe und orientiert sich. Ich bin ja noch vor ihm dran, oder? Du darfst handeln, genau. Du bist auf Entfernung, so wie die anderen, 18 Schritt. Genau, ich würde jetzt auch wieder zu wirken, diesmal auf Zielobjekt und eine plus 3. Äh, hat eine Entfernung von äh, zweimal 4 äh, Schritt, also 14 Schritt. Äh, ich müsste noch 14 Schritt mich, be äh, vier Schritt mich bewegen, Schritt ja. Wenn jetzt acht Schritt entfernt sind, das wäre meine halbe, halbe GS und dann mhm. würde ich äh, für kurz sauber auf eine Aktion runterdrücken. Das wäre dann noch mal eine plus 5, äh, plus 3, also intern plus 6, das nicht sehr schwierig. 25.000 ap Kampfmagier. Ja. <lacht> also deswegen habe ich den 25.000 AP-Beschwörer gespielt, da brauche ich nur einen, äh, einen Dauer. Oh, wie unglücklich. Ja. ja. Was hast du denn? Silenz Silenzium? Ich wollte gerne die 17er schippen, ja. ja. Ich wollte die 17 noch schippen. Ja, dafür hast eine die, gute Idee. Ist das die Pst-Variante oder ziehst du auf ihn? Ja, das ah. ist, ist Schritt-, äh, Zielobjekt, wie gesagt. Äh, und die Zone ist sie unbeweglich diesmal eigentlich. Also das ist nicht die Pst-Variante? Nein, Zielobjekt. Ja, ich meine frage ihn, ich Ja. Okay. Dann ist er zumindest ruhig und das Hilfe, also er schreit zumindest, macht seinen Mund auf, aber es kommt kein Ton heraus. Hast du Glück gehabt? Initiative regelt. Möchte Diamantis noch was tun? Ja, Diamantis äh, ist überzeugt davon, die haben das und er läuft einfach ganz entspannt hier weiter. Schaut schon in den nächsten Zellen, was er aufschließen Nächster kann. Aufschließen, Serpentilion möchte genervt mit den Augen rollen, wenn Mendarion ihn fragt, müssen die sich denn wirklich gegenseitig abstechen? Vielleicht könntet ihr auch mit ihnen reden? Stimmt, Mendarion ist auch noch da. Ja, aber der kämpft nicht. Serpentilion. Der wurde von der Notwendigkeit des Morgens noch nicht überzeugt. Und naja, Serpentilio hat in die 12, bis ist der dran ist, ist alles schon geklärt. Ja. damit könnt ihr äh, ja, auch den letzten Piraten dann äh, relativ... Ja, ohne weiteres Aufsehen in Bohrens Abgründe schicken. Verdient hat das sicherlich. Und damit liegen zwei tote Piratenkörper und hinter euch ein Schwarzoger in dem Südtrakt. Damit könntet ihr im Prinzip auch die restlichen Zellen aufschließen. Das wird dann auch einigermaßen einigerweise leise geregelt, bis ihr dann etwas mehr Rücksicht nehmen müsstet. Denn vor euch liegt eine weitere große. Gittertür, in der ihr viel Licht sehen könnt. Ein äh, ekelhafter Gestank geht da hervor. Ihr seht durch die Gittertüren zwei große, gewaltige Schwarzoger, die sich dort bewegen und kochen in einem großen Topf. Und ähm, vier Piraten, die da stehen äh, und äh, sich leise unterhalten. Ja, dann würde ich mich jetzt hier halten, da wo Zulamin und ich eh stehen, also nicht hier rausgucken. Ähm, komm her, komm her! Wer hieß es denn? Mendarion, geh weiter weg. Du nicht. naja, gut, dann gehe ich wieder nachher. Ach, ich hasse diesen Helfen. Ähm. Magie habt ihr irgendeinen genialen Plan, weil mein Plan wäre, da reinzustürmen und sie alle zu bringen. Aber vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Warum werft ihr nicht einen Feuerball voran? Nun, das würde sicherlich sehr Aufmerksamkeit erregen, nicht wahr? Nun, das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist ein schreien, qualvoller Qual vor der Für die versteht sich. Nichtsdestotrotz, nicht. Das subtilste. Ich wir etwas subtileres finden, das lautloser ist. Also, ich sehe zwei große Gestalten. Ich würde vermuten, dass der Ogre und mindestens zwei Piraten. Aber könnten auch mehr sein. Wie wahrscheinlich ist es. Wenn ich da jetzt einen Tlalux Odem in eine Sphero-Variante reinwerfe, dass die einfach nur denken, der Oger hat gefurzt, bis sie dann umkippen. Ein Tlalux Odem? Ja, dann der hat, das der könnte, hat eine Sphero-Variante. Ja, das könnte so gut funktionieren. Du musst, du musst, <lacht> du musst halt ähm, so rankommen, dass die dich nicht bemerken. Aktuell ist es halt dunkel. Die Fackeln sind aus. Die sind auch nicht Also die sind nicht leise da drin die, die unterhalten sich halt, die kochen Das ist schon eine Schleichenprobe Die ist aber nicht, nicht schwer Die würde ich dir erleichtern Ich könnte auf ihn ein Silenzium wirken Zielobjekt, dann ist er leise Also un unhörbar Ich könnte einfach die Reichweite den Gang runter erhöhen Das kannst du ja machen Das ist eine coolere Idee Als da Weinstück 35 Schritt, ich bin auf 7, das heißt, ich muss zweimal vergrößern. Eine 10er Erschwörnis, 4er Erleichterung. Fallen, die fallen dann mit einer Konzi probe um, oder wie? Äh, ja. Da muss du aber halt... Schmackes, da musst du aber richtig Schmackes haben, ne? Weil das sind ja schwarz -Oger. Sorry, und die Oger komme ich nicht ran, nur die Duels. Okay, gut. die Piraten hier. Also, also, ich meine, ich komme von der Reichweite her an die Oger dran, aber die fallen nicht um. Die haben Konzi von 23. Mhm, genau. So, um. Und ich kann ja auch nicht beschweren. Äh, naja, ähm, Aber mir kannst du gleichzeitig machen, dass es äh, stille ist, dass die Oga nicht brüllen. Das könnte ich probieren, ja. Und dann können wir auch ein Pannemonium reinwerfen. Mir egal, was du. Naja, das ist nicht richtig. Mir nicht egal, was du machst. <lacht> ich wollte gerade noch sagen, wenn es dir egal ist. Junge, guck mal in meine Tasche. Ähm. Ich nun, also, nee, ihr müsst dann entsprechend schnell handeln. Ich denke nicht, dass die Ogre sich von solchen taschenspieler Taschenspielertricks beeindrucken lassen. Ja, sobald eure Zauber wirken, ähm, Sulamin, ich denke, ich den einen, du den anderen. Ich würde mir Zeit lassen, äh, die Reichweite einmal erhöhen. Das wäre dann plus 5, minus 4, plus 1 Probe. Klopft Silencium. Ja. Ich, äh, wirkst du auf uns oder auf den Raum? Auf den Raum. Also, das ist Zauber für dich erkannt, ne? Aber hatte, du hast ihn nicht so hoch. Warte, äh, wie lange zaubert der? ich muss das hier mit timen, weil die werden wissen, dass irgendwas, dass irgendwas auf der Phase ist, irgendwas Phase ist, sobald es losgeht. Das sind also, zwei Aktionen also, wie gesagt. Eine die Zauberdauer. Das ist eine Kriegskunstprobe, um das abzutimen Taktik. Okay. Die Magie, oder kann ich helfen? Du kannst, meinetwegen kann meine kannst du, oh, ja meinetwegen kannst du helfen.